Dann würde ich sagen, legen wir los heute Abend. Ich begrüße Sie recht herzlich, dass Sie zum ersten oder zum zweiten Mal bei uns an diesem Crowdsourcing-Treffen teilnehmen. Wir haben heute spezielle Gäste. Ich werde Ihnen jetzt einen Rückblick und einen Ausblick fürs nächste Jahr geben. Und Jens Ingensand, unser Gast aus Yverdon, wird Ihnen eine neue Plattform vorstellen. Zuerst halt ein riesengroßes Dankeschön Ihnen allen. Ich habe so aufgelistet, was im letzten Jahr geschehen ist. Es ist unglaublich. Seit unserem letzten Treffen ist unsere Statistik förmlich explodiert. Wir bekommen 2000 E-Mails pro Monat. Wir haben im Moment 882 Personen, die je einmal eine Mail oder mehrere mails Kommen Sie noch <lacht> Macht nichts geschrieben haben, wir sind immer noch auf dem Stamm von 10% Frauen, das ist sehr stabil. Wir haben äh, letztes Jahr die E-Mails, die eingegangen sind, mehr als verdoppelt auf 25.000. Unterdessen sind über 32.000 Bilder kommentiert, verbessert oder überhaupt ein Titel äh, gefunden worden, weil es sind ja einige Bilder drin, die überhaupt keinen Titel haben. Wir, wir vom Bildarchiv haben ja, das beschert uns dann auch ein bisschen Arbeit, wir haben fast 1000 Stunden gebraucht, aber Sie sehen im Vergleich zum Vorjahr, mit diesem riesigen Zuwachs an E-Mails ist das ein Pappenstil. Und das ist ähm, zu erklären, weil es unterschiedliche E-Mails gibt. Einige, die gehen ganz flott und ganz schnell, wenn man nur einen Ort verbessert, weil zum Beispiel ein Bild noch gar keinen Ort hat, kein Schlagwort, die Verortung. Wir haben aber auch viele Luftbilder mit Windrichtungen ergänzt, was sehr sinnvoll ist, wenn man so 100 Bilder von einem Ort hat, wenn man dann sagen kann, das ist der Blick nach Westen oder der Blick nach Osten, kann man da schon ein bisschen differenzieren. Da haben wir viele komet viele kleinere Mittelholzerflüge sind fertig gemacht worden. Wir haben einen Riesensammel Lokomotiven, drei, dreieinhalbtausend Bilder, glaube ich. Da sind wir dran, das ist streng, aber es ist spannend, ich mag die sehr. Und dann haben wir noch Swissair-Bilder, äh, wo man Flieger sieht, die über die Alpen fliegen, wo man dann noch die Berge bestimmt, weil es nur über die Alpen heißt. Ein kleiner Rückblick, was denn konkret sonst noch geschah von unserer Seite. Wir haben viel in das sogenannte Community-Management reingesteckt, also mit Ihnen kommunizieren, Ihnen Videos äh, über eine Videoserie haben wir gemacht, wo wir zeigen, was Sie machen, was wir machen. Wir haben die Online-Umfrage ja mit Ihnen gemacht, die ich letztes Mal angekündigt habe, die ich Gott sei Dank jetzt endlich einen Bericht geschrieben habe. Den haben Sie fleißig schon mitgenommen. Wir haben ein Video-Tutorial, was haben wir noch? Ganz interessant war natürlich, äh, letztes Jahr, vorletztes Jahr, habe ich Sie ja gebeten, die E-Mails in einer ganz bestimmten Form zu schreiben, damit wir ein bisschen weniger Handarbeit haben und Abends um neun kam das erste Mail rein und siehe das war schon in der richtigen Form. Also wahnsinnig. Wir staunen immer wieder über Ihr Engagement und dass Sie so lernfähig auch sind, das gefällt uns natürlich sehr. Ähm, genau, die Statistik kennen die meisten, das gehen auch viele anschauen auf unserem Blog. Der wird einmal im Monat, also am ersten Arbeitstag wird das... Ähm, ergänzt, da gibt es eine Top-Ten-Liste, die ewige und die aktuelle und dann habe ich ganz viele Vorträge gehalten, weil ich habe es Ihnen ja gesagt, das wollen jetzt alle wissen, wie macht ihr das und was ist das Crowdsourcing und was geschieht da und wie habt ihr überhaupt diese große Crowd und so weiter. Das, das mache ich sehr gerne, es ist sehr spannend. Heute geht es eben los, es ist eigentlich schon losgegangen zu unserer allgemeinen Verwunderung und zu unserer großen Freude. Das werden wir gleich zeigen. Ich werde Ihnen so ein bisschen ausführen, was dahinter steckt, jetzt aus der Sicht vom Bildarchiv. Wir werden nachher die Sicht des Entwicklers, so mehr technisch wahrscheinlich, und ich erzähle es in einfachen Worten, wir haben... Ähm, die Luftbilder von Walter Mittelholzer auf eine neue Plattform gestellt, wo man georeferenzieren kann. Bis jetzt haben wir ja nur Text geschrieben. Sie schreiben uns Text und wir verbessern die Bilder, die Titel und Beschreibung, that's it. Aber wir sind ja technisch schon ein bisschen fortgeschritten mit Georeferenzierung. Und 5%, das war gestern, heute ist schon auf, NI3 war gestern, heute ist schon auf 5. Also 5% wurde schon gemacht. Genau. Wir machen, ab heute haben wir wie zwei Plattformen. Epix, das, was Sie schon kennen, Business as Usual, schreiben Sie uns die Kommentare, weil bei gewissen Bildern lohnt es sich einfach Kommentare zu schreiben. Diese 12.000 Bilder vom Mittelholzer, die Luftbilder, die sind jetzt zusätzlich auf diesem Snapshot, auf dieser neuen Plattform. Und da können Sie georeferenzieren gehen. Das sehen Sie jetzt dann gleich alles. Georeferenzieren heißt, Sie haben das Luftbild links und rechts, den virtuellen Globus und da können Sie die Bilder dann reinfliegen. Das macht total viel Spaß. Suchtfaktor ist ziemlich groß. Wir haben heute nichts anderes gemacht, als das zu testen, damit wir Sie heute auch dann... Äh, ihnen helfen können. Genau, da fliegt man die Bilder quasi in den Globus rein. Ähm, dadurch kann man den, genau von, das, was auf dem Bild zu sehen ist, das können wir dann die ganzen Geokoordinaten und Informationen dann via Metadaten rausziehen. Also wenn man auf einem Bild die Biers sieht. Das beschreiben wir ja nicht, weil wenn wir auf einem Luftbild jeden... Flurnamen oder jedes Quartier oder jeden Fluss beschreiben würden, wären wir ja morgen noch dran oder übermorgen oder überübermorgen. Das können wir eigentlich nicht leisten, das macht keinen Sinn. Das wird jetzt aber mit den Geokoordinaten, wird das quasi, wenn das Bild referenziert ist, man weiß, welchen Ausschnitt er im Globus einnimmt, kommen diese Daten alle automatisch. Was wir bestellen oder was wir wollen, wie tief wir gehen, kriegen wir das. Also ganz viel Schreibarbeit können wir uns da Ersparen. Ähm, genau, das, die genauen geografischen Metadaten, die werden wir dann nach Epix importieren, also unsere Bilddatenbank, da wo Sie ja immer arbeiten. Was wir noch nicht haben, aber das kommt dann schon noch. Unsere Plattform Epix, da können wir das noch nicht präsentieren. Also da haben wir keinen äh, geografischen Layer, wo dann die Bilder angezeigt werden. Aber das ist nicht so, jetzt nicht so dramatisch. Das kommt bestimmt. Was wir auf Snapshot auch noch haben werden, haben wir jetzt aber mal noch abgestellt gelassen, damit sie in Ruhe sich aufs Fliegen konzentrieren können. Da kann man dann auch Titel und Beschreibungen korrigieren. Oder man kann im Bild was markieren und sagen, na, das ist jetzt aber lustig, habt ihr diese Maschine DC3 da im Hintergrund schon gesehen? Das kann man da machen, aber auch in Epics. Wir starten mit zwei sogenannten Kampagnen, da machen wir immer so Töpfe, dass es ein bisschen klar ist, wo wir dran sind, weil wir könnten jetzt auf einen Schlag 200.000 Bilder online stellen aufs Mapshot. Genau. <lacht> <lacht> Deshalb machen wir es ähm, thematisch und Mittelholzer kennen Sie ja alle, haben alle sicher schon mal drauf gearbeitet. Jetzt machen wir es mit dem. Dann haben wir noch eine werden wir ziemlich schnell auch bringen, eine kleine Sammlung, 600 äh, Bilder von Überschwemmungen. Ich habe Ihnen hier aufgeschrieben, was ist eigentlich das Ziel, was machen wir eigentlich damit. Diese Bilder, wenn sie metadatiert, georeferenziert sind, kann man die natürlich in andere Applikationen integrieren, die Geokoordinaten erfordern. Und da gibt es zum Beispiel den Luftbildindex der Swiss Topo, das ist eigentlich so ein Gefäß, eine Plattform, wo mittelfristig mal alle Luftbilder drin sein sollten. Und da müssten wir natürlich auch rein, weil wir ja genauso viele Luftbilder haben wie die Swiss -Doppo. Aber die können wir erst da reingeben, wenn sie georeferenziert sind. Wenn nur der Name steht, Zürich, müssen wir gar nicht anklopfen. Dann äh, dieses Hochwasser, diese zweite Sammlung, das ist sehr spannend. Da gibt es von der Mobiliar ein Lab für Naturrisiken, das startet im 1. Mai. Das ist eine Koproduktion mit der Uni Bern und die haben uns angefragt, ihr habt doch, Luft, äh, ihr habt doch Überschwemmungsbilder. Und die wollen so eine Schweizkarte machen mit, wo hat es wann Überschwemmungen gegeben und um das da reinzuspeisen, brauchen wir Geokoordinaten. Das wäre quasi der zweite Bestand und wir haben heute schon überlegt, wenn das so weitergeht, müssen wir demnächst schon den nächsten Bestand. Luftbilder wird es auch wieder geben. Genau, im Weiteren heute Abend kommt gleich, ich habe noch zwei Folien, dann kommt Jens und zeigt Ihnen das in äh, Detail. Er ist Professor an der HEIG in Yverdon, also eine Rote Ecole d'Ingénierie et des Gestion du Canton de Vaux. Danach gibt es ein Apero, hier draußen, ganz einfach. Und diejenigen, die es dann juckt und die dann das gerade ausprobieren wollen, die können da ums Eck Snapshot direkt ausprobieren. Und ganz zu hinten uns hocken meine Leute aus dem Bildarchiv. Sie müssen einfach den folgen, alle, die so eine rote. Marke haben und ich weiß es, die gehören zum Bildarchiv und die führen Sie dann zum PC-Raum. Da haben wir 32 Stationen und da können Sie ausprobieren, wenn Sie wollen. Sie können auch hin und her, Apero ausprobieren, wie auch immer. Ich denke, wir werden so bis, sieben, bis halb acht werden wir alle hier sein und dann wird es sich dann langsam auflösen. So. Wie letztes Mal haben auch wir auch dieses Mal... Ähm, Bücher zum Verschenken als kleines Mini Dankeschön an Ihre wahnsinnige Arbeit und Ihr großes Engagement. Wir haben ja unterdessen, seit wir uns zum letzten Mal gesehen haben, ein neues Buch Mittelholz. Ich denke, das wird den einen oder die andere interessieren. Wir haben das für die Top 30. Die anwesende Top 30 merken Sie sich. Es ist alphabetisch sortiert. Es ist, es ob Sie da drauf sind, wenn Sie da drauf sind, dürfen Sie nachher zu der Frau Gitzendanner, die ist hier am Büchertisch, gehen und sagen, ich bin Top 30 und dann können Sie sich ein Band aus der sechsbändigen Reihe auswählen. Für alle anderen, die Lust haben, gibt es ein kleines Souvenir, ein Postkartenbuch, auch aus unseren Beständen. Und jetzt, genau, habe ich hier noch Handouts, die gingen ja schon ganz Gut weg, Wir haben, ähm, ich habe die Online-Umfrage zusammengefasst, die schicke ich dann allen, die mitgemacht haben und das gewünscht haben, demnächst als PDF. Ich habe jetzt das weggelassen, da die wichtigsten Resultate zu bringen, weil sonst... Würden wir noch um halb sieben hier drin sein? Dann haben wir ein kleines Tipps und Tricks fürs Mapshock gemacht. Eine Seite, gut verdaubar. Und dann, weil das in der Umfrage auch immer gewünscht war, haben wir noch so: äh, Wie können Sie uns die Arbeit noch mehr erleichtern? Was hätten wir gerne, wie Sie die E-Mails uns schreiben? Wer Lust hat. Wir sind immer sehr froh und ich weiß, Sie sind sehr lernfähig. Gut. Da mache ich Mikro aus und du deins an. Hallo? Eis zwei? Jetzt ist früher? gut. Ist gut? Okay. Okay, äh, herzlichen Dank. Ähm, ich möchte Ihnen gern ein wenig von Snapshot er erzählen, von der Geschichte von Snapshot, wie, wie die, die Idee entstanden ist und äh, wie das auch entwickelt wurde. Zuerst möchte ich äh, Timothée Produit äh, präsentieren, sitzt gerade hier vorne. Ähm, Timothée und ich, wir, oh, Tim ist, Timothée ist eigentlich der, der Schöpfer, derjenige, der die Idee zu Snapshot ge gehabt hat und Snapshot auch entwickelt hat. Ähm, zu der Geschichte zu, von Snapshot äh, Timothée und ich, wir kennen uns von der, von der EPFL, wir waren dort im, im Gislab von, von Prof, äh, Professor äh, François Goulet ähm, und 2006 äh, da war ein anderer Professor an der EPFL, Professor Pierre Frey der hat eine äh, Postkartensammlung äh, bekommen und das war eine Postkartensammlung aus den 60er Jahren, die von Perrochet, das war ähm, ziemlich viele Schrägbilder aus der, aus der Schweiz, tausende von, von sehr schönen Bildern. Und äh, die Idee war schon damals, 2006, aus diesen, aus diesen Bildern etwas zu machen. Tim hat dann äh, seine Doktorarbeit äh, zur halbautomatischen Georeferenzierung von Landschaftsfotos äh, an der EPFL abgeschlossen, 2015. Wichtige Resultate waren, dass die Georeferenzierung äh, äh, einen großen Mehrwert bietet dass das Interesse an der, der Bevölkerung an historischen Fotos auch äh, sehr groß ist und dass die autom automatische Georeferenzierung noch immer eine Herausforderung ist. Also dass man mit einem, mit, zum Beispiel mit einem 3D-Landschaftsmodell probiert, äh, herauszufinden, wo ein Foto aufgenommen worden ist. Und das war dann 2000, Ende 2015, Anfang 2016, äh, wo die Idee, die Grundidee zu Snapshot entstanden ist. Ähm, also eben die Idee, die Entwicklung zu dieser, ähm, äh, die Entwicklung hat äh, im Frühjahr 2016 bei uns in der HVG äh, angefangen und seit 2017, äh, 2017 war der erste Prototyp online und äh, wir haben da sehr, ein sehr großes Echo, von, der, von den medien in der Westrides bekommen also hier sieht man einen, einen ausschnitt das war zweimal im weststreizer fernsehen im, im radio in verschiedenen zeitungen und äh, um anzufangen haben wir von diesen von dieser sammlung von Perrochet äh, 1500 karten zuerst eingescannt wir hatten studenten die, die das für uns gemacht hatten und äh, Innerhalb relativ kurzer zeit also ein paar wochen waren diese 1500 postkarten georeferenziert vielleicht ein paar worte wie wie das eigentlich funktioniert dieses system wenn man ein bild macht dann zum beispiel in diesem bild ein haus und ein baum ist und das ist der punkt im zentrum der der kamera und das hier sind die punkte die die auf dem Film gebannt geband werden. Das heißt, man kann Linien ziehen vom, äh, sozusagen vom Mittelpunkt der Kamera bis zu jedem ähm, Objekt und man, kann, und man weiß dadurch, dass das hier nachher das Bild ist, man weiß, wo diese Punkte sind. bei ähm Animation? Wenn man dieses ähm, dieses Bild etwas dreht, sodass die Linien dann nicht mehr genau durch diese Punkte gehen. Also wenn man zum Beispiel ungefähr annimmt, wo ein Punkt ist, dann verschieben sich diese Punkte. Und daraus kann man berechnen, wo genau ähm, die Kamera stand, wenn die Punkte von, äh, von zum Beispiel dem Baum und dem Haus bekannt sind. Man kann sich auch die Frage stellen, wieso äh, bringt das so viel, dass, äh, diese Bilder zu georeferenzieren? Natürlich ist es, ist es sehr schön anzuschauen, aber es gibt auch äh, sehr viele andere Gründe, äh, die, das, die das Ganze interessant machen. Einerseits sind äh, Fotos, äh, schräge Fotos besser als Satellitenbilder von, bezüglich äh, räumlicher und äh, zeitlicher Auflösung. Es gibt solche Fotos schon seit 1850. Und es sind äh, natürliche Standpunkte verwendet, werden, ver verwendet worden. Ähm, es gibt auch äh, andere Gründe, wie äh, zum Beispiel, wenn man, wenn man die genaue äh, Position des Fotografen kennt und weiß genau, was in dem Bild äh, äh, sichtbar ist, kann man daraus äh, zum Beispiel die, die Position, äh, Ausrichtung und Zoom berechnen und nachher auch äh, berechnen, welche Sachen sichtbar sind und dann auch Labels über dieses Bild äh, drüber projizieren, um zu, zum Beispiel zu zeigen, hier ist zum Beispiel der Gorner gratis äh, die Dufour-Spitze. Und etwas anderes, was Sie, diejenigen, die schon getestet haben, vielleicht gesehen haben, äh, es wird auch ein sogenannter Footprint äh, berechnet. Das bedeutet, dass man, dass man weiß, welches die Zone ist, die sichtbar ist im, im Bild. Und das hat natürlich ein, ein paar andere interessante Eigenschaften. Dadurch, dass man weiß, dass zum Beispiel die, die Stadt Sitten, in diesem Footprint äh, sichtbar ist, kann man rückwärts eine Suche machen. Man kann zum Beispiel eingeben oder man kann man such, man kann in der Datenbank suchen, welches sind alle Bilder, in denen Sitten sichtbar ist. Und dann kann man einfach in diesen Footprints suchen, welche äh, Footprints decken die Stadt die Stadt Sitten ab. Und dadurch kann man dann herausfinden, welches äh, die Fotos sind, die Sitten zeigen. Ähm. Dann natürlich ein paar andere Punkte, äh, solche Fotos sind natürlich auch eine Goldmine für, für die Wissenschaft. Zum Beispiel äh, der Gletscher, äh, Gletscherschwund äh, in den Alpen, den kann man mit solchen Bildern berechnen. Beispielsweise wenn man mehrere Bilder hat von einem, von einem Gletscher, die mehr oder weniger aus dem gleichen Jahr sind, kann man daraus da ein 3D-Modell von dem Gletscher berechnen, zu diesem Zeitpunkt. Und dieses 3D-Modell kann man natürlich mit einem 3D-Modell von heute vergleichen und so das Volumen dazumals und heute berechnen und vergleichen. Andere Möglichkeiten sind Naturgefahren, äh, Überschwemmungen ist zum Beispiel ein, ein Beispiel dafür, äh, oder die Stadtentwicklung. Zum Beispiel, wenn, wenn man sieht, dass, äh, dass eine Straße gebaut worden ist, was, was war der Einfluss von dieser Straße, wo wo haben sich die Leute angesiedelt, äh, dadurch, dass zum Beispiel ein Bahnhof entstanden ist, äh, dass dort äh, auf einmal ein Dorf entstanden ist. Oder auch verschwundene historische Gebäude virtuell erstellen. Das ist auch eine Möglichkeit, wenn man verschiedene Bilder von einem Gebäude hat, kann man daraus ein 3D-Modell errechnen. Ähm, ein paar äh, Kommentare, wie es dahinter funktioniert. Also, die Grundidee ist diese, dass wir auf der linken Seite ein, das historische Foto haben, zum Beispiel von Walter Mittelholzer aus den 20er Jahren, und dass man auf der rechten Seite einen virtuellen Globus hat. Ein virtueller Globus ist eigentlich eine 3D-Repräsentation der Landschaft, das ist ein 3D-Höhenmodell, und über dieses 3D-Höhenmodell wurden Luftbilder ähm, drüber gelegt. Das bedeutet natürlich auch, dass man dann sieht zum Beispiel an, an, den, äh, an den Kanten von, von Bergen, dass diese etwas, etwas gestreckt sind, wenn, wenn es dort sehr steil ist. Die Grundidee von Snapshot ist daher, dass man Punkte anklickt, die man sowohl in dem historischen Foto sieht, als auch in der 3D-Landschaft. Genau, und hier ist das, was ich vorher schon ein bisschen angetönt hat. Wenn man äh, genau weiß, welches die Bildpunkte sind und welches die Koordinaten von den 3D-Punkten sind, dadurch, dass man in einem virtuellen Globus Punkte anklickt, hat man dadurch sofort die, die 3D-Koordinaten x, y z von jedem Punkt, der angeklickt wurde. Und im Bild haben wir natürlich auch die Bildkoordinaten von den, äh, von den Punkten. Wenn man einen Punkt annimmt, von wo aus das Foto gemacht worden ist, und dann merkt, dass die Linien von diesem Punkt nicht genau durch, äh, durch die Bildpunkte gehen, kann man daraus errechnen, wo ursprünglich die Position vom Fotografen war. Also dadurch, dass man Bildpunkte auf, in einem virtuellen Globus anklickt und diese, die gleichen Punkte in einem, äh, im Bild anklickt, kann man dadurch automatisch die Position berechnen, von wo aus das Bild gemacht worden ist. Und nicht nur die Position, sondern auch die drei Winkel äh, äh, bezüglich der Orientierung des Bilds, Also ob das so gedreht ist, etwas so gedreht, so gedreht und so weiter. Die drei Winkel kann man dadurch auch berechnen. Vielleicht noch ein, ähm, ein paar Tipps und Tricks. Ah ja, vielleicht noch, auch noch etwas anderes, was, was natürlich auch sehr interessant ist. Dadurch, dass wir herausfinden können, welches die 3D-Koordinaten von jedem Bildpunkt sind. Dadurch können wir auch herausfinden, ähm, dadurch können wir auch dieses Bild dann zum Beispiel beim 3D-Höhenmodell legen oder oder dann auch eine Animation machen, ähm, dass wir das Bild auch langsam äh, verschwinden lassen, so dass nur noch ein Teil der Landschaft da ist. Ich werde diesen Effekt nachher noch zeigen. Aber das äh, das kann man dadurch machen, dass wir jeden einzelnen Bildpunkt äh, die für jeden einzelnen Bildpunkt die 3D-Koordinaten berechnen können. Das Ganze funktioniert, wie schon erwähnt, so, dass man verschiedene Punkte in dem historischen Foto anklickt und natürlich auch im virtuellen Globus. Und mit vier Punkten, wenn man schon vier Punkte hat, kann man daraus schon ziemlich genau die Position des Fotografen berechnen und die Winkel. Aber um ein Foto wirklich validieren zu können, braucht man sechs Punkte. Und das ist natürlich besser, je mehr Punkte man hat, desto genauer wird die Georeferenzierung nachher. Und was vielleicht auch noch interessant ist zu wissen, dass äh, die, die verschiedenen Punkte, die dann im, äh, im Bild angezeigt werden, die geben auch eine... Ähm, äh, Uh, einige Hinweise darauf, wie genau die Georeferenzierung ist. Zum Beispiel dieser Punkt hier die ist wahrscheinlich nicht ganz so genau. Vielleicht war das das falsche Haus, das angeklickt worden ist. Das, das bedeutet, dass uh, das alles ein bisschen in, in eine Richtung verschoben ist. Dann kann man diesen Punkt zum Beispiel entweder löschen oder einfach uh, so verschieben, sodass er richtig ist. Uh, und ein letzter Punkt ist noch, dass man, uh, wenn möglich, die, Bi die Bildpunkte über das ganze Bild uh, verteilt, so dass die Georeferenzierung dann auch möglichst genau ist. Ähm, häufige Fehler, äh, es hat schon ein paar ähm, Sachen in, äh, im Handout. Also äh, was ziemlich häufig äh, vorkommt, dass man Gipfel vertauscht, also dass Fa Punkte einfach falsch sind. Was auch äh, ab und zu vorkommt, dass äh, Orte komplett verwechselt werden oder dass man auch eine schlechte Verteilung hat. Und, ähm, noch ein, äh, ein weiterer äh, Fehler ist, dass man in SmartShot aktuell sieht, sieht man je nach Region die 3D-Gebäude und äh, in snapshot ist es wichtig, dass man nur den Punkt anklickt, der auf dem Boden, der sich auf dem Boden befindet, weil wir noch nicht genau die, Be die Position von einem Punkt, der auf einem Dach ist, berechnen können. Deswegen ist es am besten, äh, Punkte am Boden äh, anzuklicken. Ähm, ich habe gedacht, dass ich eine kleine Demo mache. Smapshot findet man sehr leicht, indem man einfach Smapshot äh, bei Google eingibt. Dann kommt man auf die, auf die Homepage. Da gibt es zwei Einstiege. Der eine Einstieg ist äh, Entdecken. Wenn man da drauf klickt, dann sieht man eine Karte. Und auf dieser Karte äh, erscheinen dann äh, verschiedene Punkte. Und dann kann man, äh, wenn man dann über, mit der Maus über diese verschiedenen Punkte geht, dann sieht man, welches äh, die Bilder sind, die dort äh, gemacht worden sind einerseits und andererseits sieht man das, was ich vorher erwähnt hatte, ein Footprint, das bedeutet die Region, die auf dem Bild abgebildet ist. Jetzt kann ich auch auf ein Bild draufklicken und dadurch werde ich in eine 3D-Ansicht kommen. Das ist jetzt äh, der virtuelle Globus, den man jetzt sieht und jetzt wird das Bild über diesen äh, über dieses virtuelle Bild drüber projiziert. Das heißt, wenn ein Bild einmal georeferenziert ist, kann man, kann man es so in äh, Smapshot anzeigen. Und jetzt kann man auch dadurch, dass für jeden einzelnen Bildpunkt die 3D-Koordinaten bekannt sind, kann man, äh, kann man auch die Tiefe verändern und zum Beispiel dann gewisse Regionen vom, vom Bild mit äh, der heutigen Landschaft vergleichen. Oder man kann auch äh, die Transparenz ändern und, und so äh, heute mit Dazu mal es vergleichen. Um ein Bild zu georeferenzieren, kann man entweder den anderen Einstieg verwenden von Snapshot. Zwar ist das dieser Einstieg teilnehmen. Wenn ich mal drauf klicke, dann komme ich wieder auf eine Karte. Und auf dieser Karte sieht man Regionen von äh, auf der Schweizer Karte. Und in diesen Regionen hat es Bilder, die die noch zu georeferenzieren sind. Und natürlich kennen wir für diese Bilder nicht die genauen Punkte, von wo aus sie äh, gemacht worden sind. Zum Beispiel äh, dieses Bild hier, Tun aus 1200 Meter. Was wir gemacht haben, ist, dass wir äh, diesen Text mit einer Liste von Ortsnamen abgeglichen haben und so ungefähr herausgefunden haben, wo das Bild wahrscheinlich aufgenommen wurde. Ungefähr. Also in dem Fall ist dieser Punkt wahrscheinlich auf der Stadt Thun. Und es kann natürlich auch sein, in der Schweiz gibt es viele Orte mit den gleichen Namen, dass diese Bilder dann natürlich nicht genau am richtigen Ort sind. Oder dass die Bilder dann auch in einem verschieden, das gleiche Bild an verschiedenen Orten vorkommt. Das ist ein, ein Nebeneffekt von, von dieser Vorgehensweise. Aber jedenfalls hat das natürlich den Vorteil, dass man ziemlich schnell sieht, in welcher Region es noch Bilder gibt, die man georeferenzieren kann. Man kann auch, wenn man eine Region besonders gut kennt, zum Beispiel diese eingeben. Zum Beispiel Yverung. Und dann sieht man dann hier unten verschiedene Bilder. Ich kann zum Beispiel dieses Bild aussuchen. Und dann kann ich die Georeferenzierung von diesem, von diesem Bild starten. Es hat noch ein, äh, ein kleines Tutorial, wo man, wo man sehen kann, wie das, äh, wie das Georeferenzieren funktioniert. Die Georeferenzierung äh, an sich funktioniert so, dass man zuerst mal einen ungefähren Standpunkt des, ähm, des Fotografen äh, anklickt. Hier, hier weiß ich, dass das ungefähr hier, hier sein müsste. Das ist die Stadt Yverdon. der See ist auf der linken Seite, hier ist der Bahnhof. Ich auch weiter und im zweiten Schritt muss ich jetzt ungefähr die Blickrichtung angeben, also in welche Richtung dieses Foto aufgenommen worden ist. Gebe ich das an. Jetzt öffnet sich auf der rechten Seite der äh, virtuelle Globus. Hier sehen wir Yverdon, wie es heute auf Luftbildern aussieht, und auf der linken Seite sehen wir Yverdon äh, aus den 20er Jahren kann ich etwas nach hinten gehen und jetzt sehe ich zum Beispiel, dass es hier eine Eisenbahnbrücke gibt auf dem, auf dem Foto, kann ich die anklicken, weil ich weiß, dass diese Eisenbahnbrücke auch hier im virtuellen Globus gibt, nicht genau, ein bisschen nach rechts. So, das ist die gleiche Eisenbahnbrücke. Dann hat es hier hinten noch eine andere Brücke, die kann ich auch anklicken. Dann weiß ich, dass der Bahnhof in Yverdon relativ alt ist, den sehe ich hier auf dem Bild, Dann kann ich das auch anklicken, sehe ich den Bahnhof hier, klicke ich das auch mal an und äh, weiter rechts sieht man noch so ein, wie so ein Dreieck, äh, so ein Feld, was früher existiert, heute ist das wohl ein Willenquartier, klicke ich das auch schon mal an und jetzt kann ich äh, weiter unten Position berechnen, kann ich da drauf klicken. Sobald man vier Punkte hat kann man das äh, anklicken. Und jetzt haben wir schon eine ungefähre Georeferenzierung von diesem Bild. Wir können das uns so mal anschauen. Das stimmt schon ja, recht gut. ist noch nicht ganz perfekt. Und eben ich brauche sechs Punkte, um, um das validieren zu können. Meine Strategie ist, dass das Bild erstmal anzuschauen und zu schauen, was ist überhaupt sichtbar und was ist heute auch sichtbar. Sobald das übereinander gelegt worden ist, dann sieht man auch gewisse Sachen, die man sonst nicht sieht, die, die übereinander stimmen. Zum Beispiel sehe ich hier, hier ist das Schloss von Yverdon. Dann klicke ich das mal an und im Foto weiß ich, dass dieses Schloss auch hier ist. klicke ich das auch mal an, dann habe ich schon noch einen Punkt. Dann kann ich wieder auf Position berechnen klicken. Dadurch wird dann die Position nochmal neu berechnet und äh, jetzt sehe ich vielleicht noch ein paar Punkte mehr. Hier dieses Schulgebäude. Klicke ich hier auf die Ecke und hier auf die Ecke. Und jetzt, wo ich sechs Punkte habe und einigermaßen, nein, ich bin noch nicht ganz zufrieden, wie man sieht, ist es noch nicht, noch nicht ganz perfekt, aber sobald ich sechs Punkte habe, kann ich, darf ich hier auf Weiter klicken. Und sobald ich auf Weiter klicke, geht die Georeferenzierung in, in die Datenbank. Und dann können, äh, können nachher alle äh, dieses Foto dann im virtuellen Globus äh, betrachten. Ähm, es gibt auch ein, die Möglichkeit oder es ist sehr gewünscht, dass man ein äh, Konto für ähm, Snapshot benutzt oder erstellt. Man kann sich mit, äh, mit Facebook oder mit Google oder einloggen und man kann auch ein, äh, äh, ein eigenes Konto erstellen. Und sobald man ein Konto erstellt hat, kann man äh, nachher dann auch sehen, äh, welches äh, die besten Teilnehmer sind und man sieht auch, wer welches Foto georeferenziert hat. Das war die Demo. Ähm ich bin damit am Ende meiner Präsentation angelangt. Ich möchte herzlich der ETH-Bibliothek für diese Zusammenarbeit danken und wir sind natürlich für Fragen äh, zur Verfügung. Danke. Ja, gibt es gerade schon Fragen? Ich komme mit dem Mikrofon. Wir brauchen das Mikrofon, damit der Film das schön aufnimmt. Ich getraue mich nicht ja. zu schmeißen. Kann ich hier hineinreden? Mhm. Ich muss noch stellen. Ich muss, glaub, Okay. Also meine Frage wäre: Was sind denn die Beschränkungen des Systems oder die Grenzen? Ist es einfach die Schweiz? Die Schweiz? Das, Und, wär, ähm, das ist eine gute zum Frage. Dann gibt es viele Nebelbilder. Könnte man mit denen auch arbeiten? Also mhm. oder, oder braucht es wirklich ganz gut sichtbare Fotos? Okay. Ähm, vielleicht zum zum ersten Punkt. Ähm, in Snapshot, äh, das habe ich nicht gezeigt, kann man, äh, wenn man ein Foto georeferenziert, ähm, den virtuellen Globus auswählen. Für die Schweiz haben wir einen virtuellen Globus, der von Swiss Topo kommt. Das sind, ähm, das sind die Luftbilder von Swiss Topo, das ist der, ähm, das, das 3D-Höhenmodell von SwissTopo. Das Problem ist natürlich, dass bei der Grenze fertig äh, Schluss ist und dass man oft auch Gipfel hinter der Grenze hat, die man gerne auch zum Georeferenzieren benutzen könnte. Deswegen gibt es äh, die Funktionalität auf Bing Maps umzusteigen. Bing Maps, ist, Bing Maps äh, ist von Microsoft, ist ein virtueller Globus von Microsoft und der ist der ganzen Welt äh, verfügbar. Für die Schweiz ist die Qualität natürlich nicht so gut wie die von, von SwissDopo, aber für gewisse Punkte äh, kann es interessant sein, diesen virtuellen Globus aufzuwählen. Also theoretisch wird es weltweit funktionieren, aber äh, die Daten sind halt nicht so gut, die Grunddaten. Ähm, die zweite Frage bezüglich Nebel. Ähm, ja, es ist, es ist möglich, aber es braucht einfach mindestens sechs Punkte, um das zu validieren. Man, man sieht dann auch nach einer Weile, ob, äh, ob gewisse Punkte Stimmen könnten oder nicht, und die kann man dann auch äh, etwas, wieder etwas verschieben. Also, es braucht wahrscheinlich etwas länger Zeit. Die Bilder, die georeferenziert sind, verschwinden sie dann von dieser Liste die, derjenigen, die man noch georeferenzieren soll? Das erste, nicht damit, dass dann zwei oder drei Leute gleichzeitig an einem Bild arbeiten und das dann unnötig Aufwand gibt. Und die zweite Frage, das wäre, wer wird das noch einmal überprüft, was da gearbeitet ja, wird. Das stimmt. Und wenn es nicht gut ist, kommt dann wieder in die noch nicht georeferenzierten Fotos und erhält man eine Rückmeldung, wenn man Mist gebaut hat. <lacht> <lacht> ja, so, so ist es tatsächlich. Also ähm, sobald man ein Bild georeferenziert hat, äh, kommt das in einen, einen Topf, wie man will, wie, wenn man so will. Und äh, dann geht es um die Validierung. Die Validierung ist im Moment. Äh, das machen wir. Ja, also um zu, die Überprüfung, ob die. Ob die Punkte, die wirklich angekommen sind, ob die Georeferenzierung korrekt ist. Und wenn die dann als korrekt befunden ist, dann wird das validiert und sobald das dann drin ist, ist das dann für alle sichtbar. Es gibt die Möglichkeit, ähm, äh, wenn man... Wenn man, eingeloggt man ist. Hm? wenn man eingeloggt ist, hat man die Möglichkeit, die Fehler zu sehen. Genau, oder? wenn man eingeloggt ist, kann man Fehler sehen und man kann, man kann sie auch äh, ähm, im System anmelden. Das ist Was, auch eine Möglichkeit. Wenn Sie angemeldet sind, können Sie auf MySmapshot gehen und da sehen Sie dann erstens, haben wir das Bild schon validiert. Falls Sie es validiert haben, wenn wir Korrekturen gemacht haben, bekommen Sie eine Meldung und wir sagen Ihnen auch, wir haben da zwei oder drei Punkte noch verbessert. Also das ist alles sichtbar, aber dafür müssen Sie sich anmelden. Und äh, es ist mir heute passiert, dass ich, dass ich mir ein schönes Foto vor, äh, zurechtgelegt hatte von Herr Bruck, äh, das ich ziemlich gut kenne. Und äh, dann wollte ich das heute Abend präsentieren. Und auf einmal war es nicht mehr da. Und äh, jemand hat da schon georeferenziert. Also, das, das, das kann natürlich passieren. Also ich glaube, sobald jemand am Georeferenzieren ist, ist es nicht mehr, ähm, kann man es nicht mehr nehmen. Wir haben das nämlich getestet. Wir haben vier, vier Personen aus dem Team haben dasselbe Bild georeferenziert. Also diesen Fehler haben wir gefunden. Das sollte nicht passieren. Ich habe letztes Jahr viel in die Referenzierung der historischen Karten investiert. Gibt es, ist es ein Plan oder gibt es die Möglichkeit, das zu kombinieren? Weil ich sehe da natürlich schon ein bisschen was man auch die historischen Karten der Gelände oder der Städte oder Dörfer dann äh, reinnehmen könnte? Das ist absolut ein Thema. Ähm, Karten sind im Prinzip von oben aufgenommen, also von oben gezeichnet. Und das äh, stellt uns vor gewisse Probleme, vor gewisse Herausforderungen, auch wenn es Luftbilder sind, die, die genau von oben aufgenommen worden sind, weil dann haben wir gewisse Probleme, dann, das zu berechnen. Es ist eine Idee, das zu entwickeln. Ich glaube, es ist auch möglich. Aber im Moment ist diese Funktionalität noch nicht verfügbar. Aber es ist natürlich eine sehr interessante Idee. Ist es auch möglich, Fremdbilder einzulinken? Die erste Frage, die zweite, äh, berechnen Sie auch Objektivdaten? Also aus den Verzerrungen können Sie ja dann die, die Daten des Objektivs berechnen, ja. in der die Bilder aufgenommen worden sind. Ich nehme an, das ist ein Abfallprodukt. von dem Ja, das ist, das ist möglich, das zu berechnen. Äh <lacht> <lacht> <lacht> äh ich glaube, für die, für die meisten haben wir einen, einen fixe Werte angenommen. Und die erste Frage war äh, wegen eigene Bilder haben wir auch schon diskutiert, ähm, äh, aber im Moment ist diese Funktionalität noch nicht viel verfügbar aus aus einem wichtigen Grund auch. Also wir haben es bis jetzt noch nicht eingeplant, aber wir haben es bis jetzt einfach nur diskutiert. Aber die Frage ist natürlich, was passiert, wenn jemand ein Bild nimmt, das nicht, für das er nicht die Rechte hat und das dann äh, hochlädt. Was passiert dann? Ist dann dieses Bild, äh, wem, wer ist dann sozusagen der Schuldige? Und, äh, ist dann das bei uns oder kann man es irgendwie so lösen, dass man dann irgendwie ankreuzen muss, äh, dass man die, die Rechte hat und bestätigt, dass, die Re dass man die Rechte hat? Das ist eine Idee im Moment, aber Kann man auch alte Kupferstiche, Städte oder Berge auch so lokalisieren, wenn sie nicht beschriftet sind, unten? Ja, das, das müsste durchaus möglich sein, auch alte, alte Gemälde. Wir haben einmal mit einem Professor von der, von der EPFL auch diskutiert, der, der das ist ein... Der sehr interessant finden würde, ältere Gemälde zum Beispiel aus dem 16. oder 17. Jahrhundert oder auch Kupferstiche zu nehmen, probieren, die zu georeferenzieren und daraus, daraus zu, zu errechnen, welches die Verzerrungen sind, die, die der Künstler, der dieses mhm. Bild angefertigt hat, ähm, ähm, in diesem Bild verewigt hat. Also das, ist, das wäre möglich, aber... Ja, <lacht> mal Das ist kein Copyright, kann man alles machen. Ja, genau. Ja. Ja. <lacht> so, danke. Wegen der Berechnung der Kamerageometrie. Ja. Äh, Mittelholzer hat den auch nicht unbedingt Dutzende von Kameras. Hm. Dann werden Sie das verwenden, wenn Sie mal die Kamera kennen oder... Luftbild, hat er ja Reisen gemacht. Mhm. Da hat er sehr wahrscheinlich immer etwa die gleiche Kamera gebraucht. Also ich, ich denke, die Verzerrung ist im Moment nicht so enorm, aber ja, ich glaube, das wäre auf jeden Fall interessant zu wissen, was genau das für eine Kamera war. Dass Sie die Geometrie dann eben dann mh. kennen von der Kamera. Ja, ja. Bis jetzt ja. wahrscheinlich noch präziser, wenn man das mal kennt. Wahrscheinlich. Also bis jetzt sind wir meistens von Bildersammlungen ausgegangen, die alle mehr oder weniger aus der gleichen Sammlung kamen, zum Beispiel diese Font Perrochet, das war die gleiche Kamera, die diese Fotos gemacht hat. Bei Mittelholzer ist das vielleicht auch der Fall, vielleicht sind die Parameter etwa ähnlich, die Georeferenzierung funktioniert. Aber ich denke auch, dass man mit den genauen Kameraparametern wahrscheinlich noch mehr Genauigkeit herausholen kann. Wie präzise ist jetzt etwa die Auflösung? Das, das hängt natürlich davon ab, wie weit die verschiedenen Objekte sind, aber was wir mal diskutiert haben, ist ungefähr 10 Meter Genauigkeit äh, bezüglich der Position von wo aus das Foto gemacht worden ist. 10 Wenn man das mit einem heutigen GPS vergleicht, ist, ist es nicht so schlecht. <lacht> Ich denke, das System könnte man brauchen, für äh, auch für die Datierungen, wenn man historische Landeskarten projizieren könnte in das, in das 3D-Modell. Haben Sie schon an so etwas gedacht? Oder Referenzbilder, die datiert sind? Ähm, was es gibt, und das müsste eigentlich auch möglich sein, also SwissTOPO stellen ja äh, georeferenzierte alte Karten, zum Beispiel die Dufour-Karte, äh, zur Verfügung. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist es, ist es auch möglich, im, im Datenview von SwissTOPO, also auf -Geo Admin, alte Karten über ein Höhenmodell zu legen. Ich bin nicht 100% sicher, aber ich glaube, es, es ist so. Dadurch, dass ähm, dieses System auf den gleichen Technologien basiert wie SwissTOPO, das sind die, ähm, die gleichen Web-Services, die wir, die wir brauchen, dadurch ist es natürlich auch möglich, das auch zu machen, wenn, wenn das gern. Äh, zusätzlich haben möchte. Das wäre möglich. Okay. Okay. No. Ist es auch möglich, dass man kleinere Bildausschnitte dann lokalisieren kann, wenn man weiß, zum Beispiel, oder von der Aufnahme her, aktuell hat man ja meistens die GPS-Daten von der Kamera. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich ver richtig verstanden habe. Also als einen kleinen Bildausschnitt zu georeferenzieren, denn ja, nat natürlich. Also es ist, ähm, Die Bedingung ist natürlich, dass man in diesem virtuellen Globus, der in diesem System ist, dass man, die, dass man die Punkte sehen kann. Das ist die Bedingung, sonst, sonst äh, funktioniert das nicht. Aber ja. Bei dem kleinen, kleinen Bildausschnitt, die zum Beispiel aufgenommen haben mit der Kamera, die liefert mir die Kamera liefert mir die GPS-Daten. Ja. Und dann kann man das im Prinzip dann brauchen, um das auf einem größeren Ausschnitt zu positionieren. Ah, ja, ja, ja, Na, natürlich, ja, ja. Das kann, das kann man machen. Ähm, es gibt äh, äh, auch so äh, Bildplattformen äh, wie zum Beispiel Flickr. Wenn man ein Bild mit einer mit einem Smartphone macht, also mit einem Handy, mit einem Natel. Und äh, man draußen ist, der GPS funktioniert, wird die GPS-Position in der, äh, das nennt man Exif-Tags, vom Bild gespeichert. Und nicht nur die, die GPS-Position, sondern auch die Ausrichtung des Kompasses. Und damit kann man natürlich schon mehr oder weniger äh, so etwas anzeigen. Wobei die Position, also die, die Kompassgenauigkeit ist nicht so toll, je nach Modell und muss kalibriert werden und so, aber ja. Gut. Okay. Dann würde ich sagen, wir schließen hier mal ab. Für noch mehr spezifische Detailfragen können Sie Jens Ingsang gerne draußen dann bestürmen. Wie gesagt, vielen Dank, dass Sie hier sind. Jetzt gehen wir zum gemütlichen Teil raus. Hier hat es noch Handouts für die, die noch keinen haben oder noch nicht alle. Und die, die möchten, die können jetzt map gehen oder einfach Apero genießen mit uns. Vielen Dank und einen schönen Abend.